In diesem Video zeige ich dir, was man bei einem aimpoint express Grünlesekurs lernt. Also bleibt dran, wir starten jetzt! Hallo, mein Name ist Christoph Bausig, ich bin Aimpoint-Certified Instructor Level 3 und für Aimpoint in Österreich zuständig. In diesem Video möchte ich dir zeigen, was Aimpoint eigentlich ist und was du zu erwarten hast, wenn du einen Aimpoint Express Grünlesekurs besuchst. Aimpoint wurde von Gründer Mark Sweeney vor vielen, vielen Jahren erfunden. Es war ursprünglich ein Computerprogramm, welches ihm half, bei den Übertragungen auf der US-Tour die Linien einzuzeichnen. Und so konnte der Zuschauer bereits sehen, bevor der Spieler gepattet hat, wie die Linie sein wird. Das Ganze hat sich dann über die Jahre entwickelt. Wir hatten dann eine Tabelle in der Zwischenzeit einmal, und dann wurde das noch vereinfacht und zwar auf eine Methode, die eigentlich für achtjährige Kinder konzipiert wurde. Inzwischen lernen wir diese Aimpoint Express Methode seit ca. sechs Jahren mit großem Erfolg. Und wir haben viele, viele Tourspieler, die damit spielen. Und es folgt jetzt gerade eine riesige Generation von Jugendlichen, die damit bereits aufwachsen. Und ich bin überzeugt, dass wir in wenigen Jahren fast nur mehr Endpointe auf den Grüns der PGA Tour finden werden. Das Tolle an der ganzen Sache ist das, dass man ja mit einem 2-Stunden-Kurs Amateurgolfern auf dasselbe Niveau bringen kann, wie zum Beispiel ein Adam Scott oder eine Lydia Co., die diese Methode ja erfolgreich anwenden. Sie machen genau das Gleiche, wie wir in diesen Kursen lernen und ich möchte dir einen kleinen Einblick geben, was du zu erwarten hast, wenn du einen Aimpoint-Express-Kurs buchst. Zu Beginn des Kurses lernen wir, wie die Methode an sich ausschaut. Wir zeigen, wie der Spieler über die Pattlinie steigt, um dort die Hangneigung zu füllen und zeigen ihm, wie man dann die Finger auch raushält, diese berühmte Haltung hier, um festzustellen, wie viel Break man dann spielen muss. Die ganze Methode ist darauf aufgebaut, dass wir mit dem Gefühl unserer Füße arbeiten und den Hang einschätzen, wie stark er geneigt ist. Und je stärker der Hang geneigt ist, desto mehr Finger verwenden wir. Darum ist es am Anfang wichtig, dass der Schüler lernt, den Hang einzuschätzen. Und das ist in der Regel gar nicht so schwer. Man glaubt ja, es ist ja fast unmöglich als Golfer, das zu schätzen. Aber man wird bereits nach 10 Minuten merken, dass man schon ganz gut fühlen kann, und nach all diesen Jahren, wo ich nun Aimport e Express unterrichte, kann ich nur sagen, dass sich hier die Schüler meist sehr leicht tun. Wenn er nun gelernt hat, den Hang zu fühlen, gehen wir sofort in die Praxis. Man lernt, wie man die Methode bei kurzen Parts anwendet. Man lernt, wo man sich hinstellen muss, wie man die Hand strecken muss, wie man die Finger positionieren muss, damit man das richtige Zielfenster sieht, wo man den Ball antragen muss. Dann geht es weiter mit Parts über 2 Meter. Wir lernen Parts, die so 3, 4, 5, 6 Meter lang sind und zeigen die kleinen Feinheiten, die es benötigt, um auch diese Parts perfekt zu lesen. Diese sind ein wenig anders wie bei den kurzen Parts, aber nicht sehr schwer zu merken. Danach wird das Ganze bei langen Parts angewendet und zu Schluss machen wir auch noch Doppelprägs, das heißt, wenn zuerst der Ball in die eine Richtung bricht und dann in die andere, das wird auch besprochen. Man lernt in dem Kurs auch all die Feinheiten, die notwendig sind, damit die Methode noch genauer ist. Das heißt zum Beispiel unterschiedliche Grüngeschwindigkeiten, unterschiedliche Arm- und Fingerlängen. Wir sprechen über Graswuchs, wir sprechen über alle Faktoren, die den Ball beeinflussen mit dem Präg. Wir besprechen auch, wie wir damit umgehen, wenn verschiedene geneigte Hänge zwischen Ball und Loch sind das. Wir haben an alles gedacht und du wirst überrascht sein, wie ausgeklügelt und perfekt die Methode ist. Ich bekomme jeden Tag E-Mails und Nachrichten von Golfern, die bei mir Aimpoint gelernt haben und nun gute Putter geworden sind dadurch. Und ich hoffe auch, dass du eines Tages bei einem Aimpoint Express Kurs bei mir erscheinen kannst. Solltest du nicht aus Österreich kommen bzw. kannst mich nicht leicht erreichen, dann könntest du auf www.aimpointgolf.com unter dem Reiter Find an Instructor schauen, welcher Aimpoint Instructor in deiner Gegend tätig ist. Du sollst auch wissen, dass jeder Aimpoint Certified Instructor das gleiche lehrt und nur bei Aimpoint Certified Instructors bekommst du die Original Aimpoint Express Methode.